Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Wheel of Carpats. Ich habe dieses Jahr meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und somit gebe ich das Projekt ab. Herzlich willkommen an meinen Nachfolger. Hi, ich bin Lars. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Lars und ich übernehme ab jetzt die Folgen von Wheel of Carpats. Ich trete dabei die Nachfolge von Max an. Aktuell mache ich meine Ausbildung als Kaufmann im Großen Außenhandel und bin im dritten Lehrjahr. In meiner ersten Folge Wheel of Car Parts begeben wir uns in unser Werk 2. Dabei schauen wir uns an, wie eine Bestellung bis hin zum Versand funktioniert. Seid gespannt! Das Projekt Wheel of Car Parts hat mir persönlich eine Menge Spaß gemacht. Ich freue mich, es an Lars abgeben zu dürfen und ihr könnt euch auf eine Menge neue tollen Folgen freuen. Bis dahin, bleibt gesund und ciao!